Entkomme Mr. Funny's Toy Shop. Na dann mal los. Hui! Willkommen zu deiner ersten Nachtschicht im Spielzeugladen. Es ist deine Aufgabe als Security Guard dafür zu sorgen, dass niemand diesen Ort hier ausraubt. Falls du irgendwelche Geräusche hörst, schau nach. Übrigens, stell sicher, dass der Strom abgeschaltet ist, weil das kann Probleme verursachen. Okay, dann machen wir das mal. In meinem ersten. Day als Security Guard in Mr. Fun's Toy Shop. Hm, Mr. Funny Dummy, ich will einen haben. Er kann talken, ich will ihn haben. Ich glaube aber, ich muss einmal kurz die Geräusche lauter stellen, weil er hat mich ja gebeten, nach Geräuschen Ausschau zu halten. Wenn ich Neues höre, soll ich reagieren? Also gehen wir jetzt erstmal in den Stuff-Only-Bereich. Gucken uns hier um. Hm, es ist ziemlich dunkel. Ich könnte ja mal eine Taschenlampe verwenden. Dann mache ich das mal. Vielleicht auch in die Ego perspektive so. Ui, was ist das denn? Ich, ich drücke mal den Hebel hier, um Strom... Anzumachen. Warum habe ich den Strom angemacht? I have turned on the power. Ich sollte es vielleicht wieder ausmachen, oder? What is that? It sounds like it came from the shop floor. Ich habe die Geräusche jetzt mal auf volle Lautstärke gemacht, weil ich habe eben gar nichts gehört. Toll, das Wichtigste, was mir gesagt wurde, lass den Strom aus. Habe ich natürlich nicht gemacht. Jetzt ist der blöde Strom an. Ah. Naja, gucken. What? Wo ist die Mr. Funny-Figur hin? Mr. Funny. Wir sind Fußabdrücke. Ich folge den Fußabdrücken in den Storage-Room. Na, ja, ich soll ja nachgucken, wenn ich Geräusche höre. Ich habe dann Geräusch gehört. Entschuldigen Sie! Entschuldigen Sie, Sir. Entschuldigen, ich komme da nicht rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Hopp. Ja, und dann gehen wir einfach mal hier lang, weil so einen Schacht hat ja jedes Spielzeuggeschäft im Lagerraum. Das ist, das kennt man. Weil hier sind normalerweise die ganzen Spielzeuge gelagert. Aber wo sind sie nur hin? Hier steht Pull Lever. Ich soll den Hebel umlegen, dann mache ich das. Wenn's da steht. Hopp, hopp. Und dann gehen wir einfach weiter. Klettern hier die Leiter hoch. Ich finde, das ist richtig hübsch gemacht eigentlich. Funny Game 1. Yay, Funny Game. Wir spielen das Funny Game. Was ist mit den Lichtern passiert? Ich kann irgendwas in der Ferne hören. Ich mache einfach mal die Taschenlampe an und laufe jetzt einfach mal irgendwo lang. Oh, ich habe Geräusche von rechts gehört. Ich glaube, ich will nicht nach rechts. Ich höre es direkt vor mir. Äh, ich gehe mal hier lang. Ich höre Geräusche. Ich höre Geräusche. Ich finde das gruselig, weil ich nicht weiß, was es ist. Aber ich folge einfach den Pfeil. ich folge den fall Da ist der Exit. Ah! Ah! <lacht> Wo kam der denn her? Oh Gott. <lacht> ich habe es beim ersten Mal geschafft. <lacht> aber Mr. Funny ist ein bisschen größer geworden. Oh Gott. <lacht> Keine Ahnung, warum ich das jetzt so erschrocken hat. Aber es hat's. Okay. <lacht> oh Gott. Okay. Uh, Emmy, Hier kann ich, glaube ich, nicht durch. Also muss ich jetzt hier rüber. Oh. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Easy. Ihr Loser, fallt einfach runter. <lacht> Guckt euch diese Loser an. Warum springst du eigentlich in die falsche Richtung? Wir gehen zu Funny Game 2. Oh. Ich glaube, du möchtest Funny Game 2 nicht machen. Bist du so verstört von Funny Game 2? Okay. Ähm. Um. Ah, Red Light, Green Light. Ist so easy. Green Light. Red Light. Green Light. Ah. Red Light. Easy. Green Light. Red Light. Green Light. Red Light! <lacht> Green Light, geschafft! Haha, <lacht> Opfer, Opfer. Peinlich. Peinlich, wer das hier nicht geschafft hat. Weiter geht's. Ich bin so ein Profi. Ui, Laser. Die sehen auch ziemlich cool aus. Kann ich mich ducken? Nee. Gott sei Dank. Aua. Oh, die töten mich ja nicht mal instant. Gott sei Dank kann ich schweben. Und diesen Knopf, den drücke ich einfach mal. Ach, wie schön. Ist das hier immer noch alles der Storage Room? Ich meine, hier steht Storage Room, den ich nicht berühren kann. Leute, wenn ich, wenn ich euch immer sage, ihr sollt anfangen, Roblox-Spiele zu entwickeln, dann meine ich, ihr sollt anfangen, solche Spiele hier zu machen. Macht mal sowas hier. Wenn ihr so ein Spiel gemacht habt, schreibt es in die Kommentare. Dann spiele ich das gerne mal. Oh, sieht aus wie ein Survival-Game. Ich muss den großen Roboter ervoiten. Ähm, okay. Nee, der Hand, die kosten Robux, oder? Ripple Gun, no. Also, ich hätte gern diesen Helikopter. Yes. Oh, kostet mich 250 Robux? Dann nicht. Ähm, wofür ist das? Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Vielleicht ist es ein Minigame, das keinen Sinn hat. Aber ich muss 20 Sekunden warten. Dann muss ich es irgendwie dort rüber schaffen zum Exit. Ohne, dass Mr. Funny mich erwischt. Ja, mal gucken. Okay, los geht's. Los geht's. Ich laufe jetzt hier einfach rüber. Ja, das ist Safe Place. Ein sicherer Platz. Das hier. Ja, ich gehe hier hoch. Hier oben bin ich sicher, oder? Jeez. Survive. Ähm. Oh Gott, der wirft die Dinger um? Ich muss ja rüber. Ich muss hier rüber. Nenn mich nicht so. Nein. Geh weg. Nein. Oh Gott, ich muss 23 Sekunden surviven. Aber. Oh Gott, Gott, lass das. Mr. Funny. Wir können doch darüber reden. Wir können doch darüber reden, Mr. Funny. Please. Ich habe eine Taschenlampe und ich werde sie benutzen. Ich muss nur noch 8 Sekunden überleben. Ist war easy. Okay, und jetzt schnell schnell zum Ausgang. Schnell zum Ausgang. Ich habe überlebt. War doch easy. Easy. Mr. Funny, wo er Mr. Schlecht. Okay, es geht weiter. Whee. Aua, aua. Mir geht's gut. Drücken wir mal, mal den Knopf. Ist das, gehört das alles zu meinem Job als Security Guard? Ist ziemlich dunkel. Ich werde die Taschenlampe verwenden. Ja, Mann. Taschenlampe. Was soll ich hier jetzt machen? Oh, ein Fließband. Wir gehen einfach mal in das Fließband rein. Oh, hinter mir wurde zugemacht. Okay. Habt ihr das gehört? Also, ich hab da was gehört. Ey, traust du dich nicht weiter? Ja, hier geht's lang. Ha! Oh, Mr. Funny! Danke für das Geschenk! <lacht> <lacht> Secret Present! Also, ich habe jetzt ein Achievement dafür bekommen, aber sonst nichts. Na gut. <lacht> Deswegen muss man sich immer umsehen. Acerus, gut. Wir gucken uns einfach auch mal um. Hier reinsetzen. Und dann fahren wir los! Ja! Yeah! Ja! Yeah! Uh, uh. yeah! Ich fühle mich gerade wie in diesem Spongebob-Spiel für die Playstation, wo man immer so verrückt gefahren ist. Oh, hier muss ich vorsichtig fahren. Weil das Ding ist teilweise sehr schnell. Vorsichtig, ich will hier nicht runterfallen, ja? Easy. Yeah! Männlich! Stellt euch vor, ein richtiger Gabelstapler könnte so fahren. Das macht Spaß. Oh Gott. Alles klar, ich habe mich nochmal ausgerichtet. Ähm, einfach lang. Einfach hier lang. Easy. Und... Up. Easy. Und er ist einfach verschwunden. Alles klar. Gehen wir hier hoch. Funny Game 4. Yay! Yeah, ich freue mich schon. A yellow Pipe, I wonder where it leads. Sache ist, die Pipe ist gelb, weil grüne Pipes sind wegen Mario nicht erlaubt. <lacht> Gucken wir mal rein. Funny Run Start. Yeah! Mhm. Mm oh, es gibt keine Double-Jumps. Okay. Oh Gott, Mr. Funny, geh weg! Ha, ich hab Mr. Funny weggemacht. Äh, uh, Mr. Funny, hau ab. Mr. Funny, geh weg! Hier, geh, geh weg! Bam! Haha! Ich darf einfach nur nicht stehen bleiben. Oh Gott, nein. Oh Gott. Mr. Funny. Warum ist Mr. Funny auch schneller als ich, hä? Ah! Oh Gott. In die Pipe? In die Pipe? Nein! Ah, ich konnte mich nicht entscheiden. Would you like to buy Skateboard? Nein. Oh, ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich in die Pipe rein soll oder nicht. Ich muss in die Pipe rein. Okay, wir machen das nochmal, aber jetzt Speedrun. Ich weiß ja, was ich tun muss. Einfach nur D drücken. Und ab und zu Leertaste. Easy. Kann ich, die, ich benutze die Taschenlampe. Aha. Mr. Funny wird weggemacht. Und durch die Taschenlampe weiß ich immer, was sich vor mir befindet. Zum Beispiel Zucuk. Mr. Funny, pass auf, da kommt Zucuk vom Himmel. Ah, nee, Mr. Funny, du bist der Gegner. <lacht> oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh Gott, manche Sprünge sind echt knapp. Man springt sehr hoch, aber nicht sehr weit. Aber rein in die Röhre. Ja, geschafft. Das war weird. Wo war ich? Wie viel von diesem Albtraum gibt es noch? Okay, gucken wir einfach mal nach, wie viele Albträume es hier noch gibt. Gehen wir hier rein. Dö, dö, dö. Hier sind dann wieder so komische Sachen. Zum Glück dreht sich das Ding da unten nicht. Deswegen finde ich es jetzt nicht so, so gruselig. Wenn sich das drehen würde, wäre das für mich so der Horror, hier lang zu gehen. Aber so denke ich mir, ja. <lacht> easy. Oh, ich glaube, hier haben... Oh, da durfte ich wohl nicht rein. Ich muss, glaube ich, auf die Leichen. Auch nicht? Warte, was ist, wenn ich das Wasser berühre? Nicht. Ach, ich darf die Mr. Funnies hier nicht berühren. Okay. Alles klar, Mr. Funnies. Bitte lasst mich in Ruhe. Das hat mich jetzt erschrocken. Ich habe nicht damit gerechnet. Okay, wir schaffen das. Ah, oh, komm schon. Nein, ich will kein Jetpack. Ganz vorsichtig. Wir machen es mit Shift-Lock. So seitlich. Oh, Mr. Funny. Okay, ich habe es geschafft. Das war doch so easy. Zero Deaths, nie gestorben, easy. Wir sind in Stage 16, Funny Game 5, endlich. Wie viele Funny Games gibt es denn hier? Ein Falling-Platform-Game, ja, das, das kriege ich hin, glaube ich. Aber ich glaube, wir müssen warten, bis neu anfängt. Ich laufe einfach rüber. 5, 4, 3, 2, 1. Ach, ich muss dieses Plattformspiel überleben. Ich verstehe, ich muss hier überleben. Na gut, dann überlebe ich das, easy. Ähm, langsam wird's knapp, langsam wird's hier knapp. Aha. Ah, ich hab's geschafft. Um. Ah, danke. Ich dachte gerade eben, wie soll ich's da rüber schaffen? Ah, gut, ich hab's rüber geschafft. Und hier ist der Exit. Wir gehen rein in den Chuchu-Zug. Chuchu. Taschenlampe an, Taschenlampe aus, Taschenlampe an. Oh, da kommt richtig cooler Rauch raus. Das ist schlecht für unsere Klimabilanz. Ähm, wo fahren wir eigentlich hin? Was ist das da vorne? Was ist das da vorne? Ich hab Angst! Wo bin ich? Das, das ist alles in diesem Spielzeugladen drin? Wie groß ist der Storage Room von dem Spielzeugladen? Ähm. Oh, ich durfte diese Parts nicht berühren. Ich verstehe. Ich verstehe, ich darf diese Parts nicht berühren. Dann machen wir das nochmal. Wie sieht der Zug eigentlich von vorne aus? Okay. Los geht's. Oder muss ich im Zug drin sitzen bleiben? Ich bleib sitzen. Ich bleib sitzen. Ich bleib sitzen. Ich bleib sitzen. Okay, ich musste nur sitzen bleiben. Wenn ich verlasse, sterbe. Ich verstehe. Final Game. Das letzte... Ähm... Ja, so ein Rocket Launcher wäre ganz cool. Aber ich kann das auch ohne Rocket Launcher. Ich bin geübt. Ich habe gegen Obama gekämpft. Oh, ich habe einen. Bam! Ich schieße ins Auge. Oder in die Nase. Oh, ich muss auf die Beine schießen. Ich muss auf die Beine schießen. Nein. Hör auf. Nicht auf mich schießen. Schießt er auf die Beine weg. Ey, wenn das eine Bein weg ist, dann fällst du doch um. Ja, er fällt nicht um. Er ist so stabil. Er ist so gut gebaut. Ja, viel zu easy, viel zu easy, viel zu easy. Schon mal so einen schlechten Bosskampf gesehen. Puh. Du willst dich Boss schimpfen. Au. Oh, ich habe ziemlich viel Jump Power. Ich muss einfach nur darauf achten, wo ich hinlaufe. Nicht mehr in diese äh, lila Brühe. Ich glaube, die ist ungesund. Aber nett, dass ich einfach so einen Rocket Launcher habe. Und das ist kostenlos. Okay. Bro, ich muss einmal kurz an dir vorbei. Oh Gott. Ey, der dreht sich immer von mir weg. Wie soll ich denn das machen? Warte. Ich kann, ich schaff das nicht. Ey, wie soll ich das Bein treffen, wenn das Bein hinter ihm ist? Hä? Please? Ich versuche unter ihm durchzuschießen. Aber selbst das funktioniert nicht. Ich gehe zum Ausgang. Aber der Ausgang ist zu. Okay. Es muss doch einen Trick geben. Ach, alles klar. Ich musste einfach nur auf ihn schießen. Okay. Ich habe gewonnen. Easy. Easy. Ey, warum sind hier Leute wie Dennis Daly und so? Aber wo bin ich? Wo ist Roblox Victor? Hä? Gaming with Kev? <lacht> War actually eine gute Obby. Yay. Ich will da rein. Yeah. <lacht> Yeah, Metal. Okay, die hobby hat mir gefallen. Ich hole mir jetzt hier noch so ein, so ein Path, please. Gibt's nicht, okay. Aber ich würde euch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao.